2021 jung zu sein, ist gar nicht zu leiden. Wir kriegen gehört, wir haben die Zukunft noch vor uns. Doch eigentlich beginnt doch unsere Zukunft schon jetzt. 2021 jung zu sein bedeutet für mich, viel in Frage zu stellen, mit vielen Fragezeichen, lernen zu leben und Ungewissheiten. Es bedeutet für mich aber auch, die sozialen Bande zu stärken, das Miteinander und nicht den Individualismus comme être jeune en 2021, c'est l'envie de, de faire rencontre, de rencontres, l'envie de se cultiver, mais nous au moins ne ne pas avoir forcément la possibilité de, de pouvoir euh, se cultiver ou de rencontrer personnes. Jung sein in 2021 ist auf jeden Fall weniger unbeschwert, also beschwerlicher, als es das noch vorher war, weil man sich über viele Sachen mehr Gedanken macht. Ich überlege, wen ich treffe, wie viele Menschen ich treffe, wie viel Abstand zwischen unterschiedlichen Treffen sind, was ich mache, wo ich hingehe. 2021 jung zu sein, heißt ähm, vielleicht nicht äh, das Leben führen zu können, äh, was man gerne geführt hätte. Ähm, Pläne irgendwie äh, verschieben zu müssen. Aber es das heißt auch, äh, nachsichtig zu sein und einfach zu hoffen, dass ähm, sich jetzt dann, wenn äh, für alle sich viel ändert und viel aufmacht, ähm, dass sich die Situation dann auch für uns ändert und ähm, dass wir dann hoffentlich äh, wieder unser Leben wie gewohnt weiterführen können. Être jeune in äh, 2021, ist äh, de nombreuses Difficultäres. Aber pour autant, être jeune in 2021, en 2022, en 2023, Euh, on sera toujours jeune. Même si parfois on a l'impression d'être lié euh, par cette situation sanitaire, euh, on a toujours un moyen d'agir, que ce soit pour soi, pour les autres ou euh, pour la société. Euh, je ne vois pas euh, 2021 euh, comme une perte de temps, mais plutôt un temps euh, que l'on a pris pour euh, déjà réfléchir. Euh, sur soi, qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de le faire, et puis euh, un temps euh, que l'on pourra rattraper, j'en suis sûr, euh, en 2022, euh, en 2023. Même si la mobilité est réduite, ça ne veut pas dire qu'il faut réduire les échanges pour autant. Au contraire, il faut les, faut les fortifier, parce que c'est ça qui nous permettra d'avancer.